Ich ist ein Warte, warte, warte. warte. Nicht krass. Eine Spinne, die durch die wow. Luft... Wow! Und ganz viel von diesen Medichlorianern in der Luft. Ganz viel Blitze. Ja, Ja. Ja klar, bei den vielen Damen die hier sind. Die weißen Damen. Krass. Yeah. <sweak> Ich geh mal weg. Ja. Oba. Ah. Okay. Ich hol mir die Fette rein Die Gefahr ist super groß, dass du wegziehst. Wie die groß soll die Stücke überhaupt sein? Kleiner, ne, würde ich sagen, als die. Ja, ja. Damit sie austrocknet. Ich ja. muss mal genau überlegen, wo ist die Eingangsworte bei so einem Holzstock Reicht irgendwo? Aha. Der hat schon recht. Da muss ich nicht jedes Mal bücken. Das ist affisch Aha. bücken und jedes Mal auf den auf den Akikplatz zurück tun. Ah, okay. Und ich passt gar keine Kraft beim Schlafen. Einfach so bleiben. Dass die Axt nicht mit einer Ecke oder so reinkommt, damit es geht immer flächig auf Klinge. Aha. Weißt du das? Und dann den Zug am Ende vom Stil. Dass reinziehen. Okay. Wie beim Messer, wenn man schneiden Weißt du das so? Aha. aha, aha. Da hat man nicht reingezogen werden. Mit ja. Massiver Kraft. Richtig groß. Okay. Das ist nur die, der Akt des Schlagens. Aha. Gar keine Kräfte. Und am besten immer in der Stellung. Man ja. hast du jetzt Kreuz mit kaputt. Ah. Beziehungsweise Rückenschmerzen. Die sind zu so stupide beim Holzhaken. Ja, ja. Tut nicht nötig, wenn du in der Gewichtsleberstellung bist. Aha. Immer so flex. Okay. Und guck mal her, bei dem. Hier kommt nichts. Schaffst du nicht zu brechen mit der Axt. Dann brechst du aber auf die Seite. Dann fängst du hier an. Weil es dann so weit wie es geht, vor allem Riss bildet. Aha. Und immer beim Ausholen. Achten, dass keiner neben oder hinter ein ist. Du schlägst einfach sofort den Schädel ein. Ja, ja, ja. ja. Gut, was sind so Sachen, die macht man nicht, die säge ich. Gut. Starten. Vorher nachher. Komm Hm, mit dem Auf zum Kartoffeln ernten. Ah, das Feld haben wir geschafft. Von da hinten bis davor. Zu fünf Come on, <laughs> <laughs> oh, <laughs> the No, 128. Ja, ist ja, Jarek. Ja. In da, okay. ins WLAN okay. sich einwählen. Dann Milo. Milo. Jetzt geht's zu den Blumen. Aha. Großartig. Aha. Hm. Muss man gar nicht viel gießen. What? You don't have to put water on this because here is many water. <coughs> Ja, das ist gut, Ja. Whoa. <laughs> no. No? Miss Germany! <lacht> Jetzt wird eingestellt, welchen Pfeil du nimmst. Okay. Da ist das Ziel. knapp hm. ja volltreffer volltreffer, volltreffer. Mhm. krass Uff. ordentlich <lacht> der Sicherheitsspitze. Wow. Ja, wieder Volltreffer. Sau, sau, sau. Alle Achtung. Da hört es dann auf. Da ich vergrab ja nicht die mir auf dem Land. <lacht> ja, schon wieder. Dreimal hintereinander. Mhm. Wow. Bomben. Schon wieder? Da, da, da, da. Crazy! Sehr schön! So, und jetzt schauen wir uns mal noch fix an, wie hier in Polen die Fische gefüttert werden. So, hier ist jetzt ein Fischteilchen. Da sind Fische drin. Und die müssen ja auch irgendwie gefüttert werden, nicht? So. Und da hat sich der Besitzer folgendes ausgedacht. Hier drin ist jetzt eine tote Ente. Ja, und wenn die tote Ente verwest, setzen sich ja Larven drin ab von den Fliegen. Und die Larven fallen dann hier in den See hinein und sind dann Futter für die Fische. Genial, oder? Hey, Tiger Junior. Komisch, überall wo ich hinkomme, sind dieselben Katzen. Here is one, and where is the other one? Satan, where are you? Satan, where is Satan? Hey, Satan. Where is Satan? Where is Satan? Where is Satan?